Heute habe ich eine ganz besondere Überraschung für alle die, die unsere schöne Grazer Innenstadt richtig lieben, das Flair genießen, Freunde treffen wollen, das Kulturangebot sich wieder mal anschauen wollen oder einfach nur shoppen wollen. Es gibt von morgen weg am Samstag immer gratis öffentlichen Verkehr. Ihr könnt die Busse, ihr könnt die Straßenbahnen benutzen den ganzen Tag über bis zum 11. September. Die ganze Aktion heißt Summer in the City und ich freue mich, wenn wir uns in der Innenstadt sehen. Liebe Grazerinnen, liebe Grazer, liebe Gäste der Landeshauptstadt Graz, Summer in the City, unsere Aktion der Holding Graz gemeinsam mit der Stadt Graz soll eine besondere Attraktion wieder werden. Wir werden von 17. Juli bis 11. September jeden Samstag die öffentlichen Verkehrsmittel gratis zur Verfügung stellen, damit sie die Innenstadt besuchen können, damit sie die Nachholungsgebiete in der Stadt besuchen können und einen wirklich schönen, Sommer in der Landeshauptstadt verbringen. Wir wünschen viel Spaß, viel Erholung und einen tollen Aufenthalt in unserer Landeshauptstadt.